Waren Sie schon einmal auf der Kommandozentrale eines Schiffs? Waren Sie schon einmal in einer Lok und sind mit dieser auf einen Berg gefahren? Oder waren Sie schon einmal in einer Küche? Und was das Letztere mit unserem heutigen Thema zu tun hat, das zeigen wir Ihnen etwas später. Wer ausschauen möchte wie Florian Silbereisen, der braucht natürlich auch eine Kapte fürs Traumschiff. Und jetzt geht's los. Markus ist heute am Wolfgangsee unterwegs. Er genießt aber nicht nur eine Runde mit dem Schiff, für ein paar Meter darf er sogar selbst steuern. Ob das wohl gut geht? Danach geht es mit der Schafbergbahn hoch hinaus, rauf auf den Schafberg und ab zur Breteljausen. Wenn euch unser Plan für einen guten Tag im Salzkammer gut gefällt, dann lasst uns euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Die Reise startet für Markus in St. Wolfgang. Hier liegen die Ausgangspunkte für die Schafbergbahn und die Wolfgangseeschifffahrt nur wenige Schritte auseinander. Zuerst geht es rauf auf eines der modernsten Schiffe Österreichs. Ich hoffe, es schaut gut aus. Ja, ja Markus. Für eine Fahrt nach St. Gilgen reicht es auf jeden Fall. Das Wetter sieht ruhig aus. Nur wenige andere Boote sind unterwegs, also recht gute Vorzeichen. Auf der Brücke der Österreich, so heißt dieses Schiff am Wolfgangsee, trifft Markus Kapitän Gerhard Berger. Ein herzliches Grüß Gott. Grüß dich sehr, Ja, Markus. Servus, hey, Markus. Herzlich willkommen auf der Österreich. Ja, danke schön. Die beiden haben jetzt aber nicht viel Zeit zum Tratschen, denn der Fahrplan, der will ja eingehalten werden. Jetzt kommen wir zur engsten Stelle am Wolfgangsee. Wie breit sind wir und müssen wir jetzt dazwischen diese weißen Bojen durchtreffen, oder? Da wir, das ist die engste Stelle des Wolfgangsees, da sind wir ca. bei 200 Meter mhm. ist er da breit und die Fahrringe, da sollen wir durchfahren, ja, natürlich. Aber du hast ja Gerhard Berger, das heißt, wir geben jetzt ein bisschen Gas, oder? Na. komm, gib Gas jetzt. Schau, mal schau was auf der Toffi um. Gas. Was steht denn drauf? Schau, was auf der Toffi um, schnell, schneller derft du da drauf. Ja, genau. <lacht> Nein, eher nicht 150, Markus. Gerhard bringt uns auch hier mit seiner vollen Routine durch die Engstelle. Hier ist es aber nicht nur besonders eng. Dieser Bereich am Wolfgangsee hat noch eine weitere wichtige Bedeutung. Das ist die Landesgrenze zwischen den Bundesländern Oberösterreich und Salzburg. Und der größte Teil gehört eigentlich zu Salzburg, der kleinste Teil. Das ist da vom Zinkenbach-Eck bis zur, zum Ausfluss des Sees, zur Arche. Das ist der oberösterreichische Teil und der größte Teil ist eigentlich der Salzburger Teil. Und du bist jetzt Oberösterreicher oder Salzburger? Ich bin Oberösterreicher. Na schau, jetzt bist du in fremden Gewässern. Was tun wir da? Verdammt. <lacht> weiter fahren. Hey, hey, weiter fahren wir einfach weiter. Nach ein paar hundert Metern geht es dann nach Ried. Hier kommt für Markus die große Prüfung. Denn was die Fahrgäste noch nicht wissen, jetzt muss er in den Kapitänsstand. Äh, Damen und Herren, jetzt wird's ernst. Jetzt kommt Captain Markus Wirtbauer. <lacht> äh, fürchten tue ich mir schon ein bisschen, ganz ehrlich gesagt. Ah, das macht nichts. Aber das gehört dazu, glaube ich, ein bisschen vierten. So, so? Verriegeln. Sonnenbrille, ganz wichtig. Müsstest du auch noch aufsetzen, dass wir im cognitus haben, falls wir jetzt am Plätzchen machen quasi. Okay. Äh, so. Jetzt gibst du den Höbel langsam. Den? Ja. In Richtung das auszudrucken, oder? Genau, ja, ganz langsam. Sind wir schon soweit? Ja. Die Österreich bewegt sich tatsächlich. Und das auch noch in die richtige Richtung. Gut gemacht. Doch plötzlich bemerkt Markus einen großen Fehler. Was? Jetzt, ich, hab's verbockt. ich hab's verbockt. Mein Kappel hätte ich noch gebraucht. Das muss jetzt... Ah ja, Wenn es weiter nichts ist. Na dann ist ja, ist ja alles gut. Lenk du mal. Ich lenke es die muss, ganze Zeit. Es, es, <lacht> muss ja bloß, es muss ja nur wichtig <lacht> ausschauen. <lacht> Warte mal, sag mal wo ich hinfahren muss und ich fahre hin, ich bring dich dann sicher ans Ziel. <lacht> Na gut Markus, dann bring uns doch mal in Richtung St. Gilken. Das wir übrigens geradeaus vor dir an der Falkensteinwand entlang. Geschwindigkeitsrausch kriege ich jetzt keinen. Es ist aber sehr beruhigend, muss ich sagen. Kein Wunder, bei dem kristallklaren Wasser. Trinkwasserqualität, sehr nahe. Wie alle oberösterreichischen Seen. Salzburger Seen. Oberösterreichische Seen. Salzburger Seen. 50-50. Also der Schmäh, der läuft zwischen Markus und Gerhard. Vor der nächsten Haltestelle übernimmt Gerhard aber auch wieder das Ruder. Na, Markus, wie war's? Das erste Mal als großer Kapitän. War richtig cool. Richtig cool, muss ich sagen. Also, das hat mir echt voll gefreut, weil äh, so 120 Tonnen mit dir und mit mir 130 Tonnen zu bewegen, das <lacht> ist schon eine Herausforderung gewesen. Und es ist fast so äh, wie auf meinem kleinen Segelbootern mit, dem, äh, mit, mit, mit der Pinne in der Hand quasi. Ich weiß nicht, nennt man das auch Pinne? Bei dir? Nein, nein nennt man nicht Pinne. Das ist eine Co-Pilot-Steuerung. co piloten -Steuerung. Und äh, ja, nein, war, war lästig. Richtig cool. Gerhard bringt Markus und die anderen Fahrgäste über St. Gilgen wieder nach St. Wolfgang zurück. Das war also Teil 1 unserer Rundreise am wunderschönen Wolfgangsee und jetzt jetzt geht's rauf auf den Berg. Und wer natürlich auf dem Berg, auf die Fahrt, der braucht er Lederhosen und richtige Socken. An die Wadeln müssen wir allerdings noch ein bisschen arbeiten. Und die Kappen, die braucht wir immer. So, jetzt geht's los Richtung Schafberg. Der Hörhack Franz, der hat so einiges erzählt über die Schafbettbahn und das hören wir uns jetzt mal an. Äh, Franz, bist du bereit für mich? Ja, ja. dann kommen wir mal jetzt. <lacht> so, und das ist er jetzt, der Franz. Du, Franz, ich war jetzt am äh, Wolfgang Sie schon unterwegs mit dem Gerhard Berger. Ja. Da haben wir gedriftet ja, und sind mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit mit dem Schiff gefahren. Was kannst du mir so geschwindigkeitstechnisch bieten? Geschwindigkeit können wir bieten bis 15 km/h. Wie schnell ist das Schiff unterwegs? Bergwert. Schiff vor 18, 18 km/h. So, also dann sind wir eh nicht so langsam ja. unterwegs bei im Vergleich zum Schiff. In etwa ähnlich. Von welcher Steigung sprechen wir jetzt? Jetzt geht ja doch ziemlich drauf. Durchschnitt ist bei 24 24 Prozent? Steilste Stück ist bei der Humpfmühle mit 26 Nicht schlecht, ne? Ja. Und wie viel PS hat die Lok? 650 PS. Wie schwer? 18 Tonnen. Das war jetzt die Prüfungsfrage. Hast du es gemerkt? Mhm. Ja. Aber der, hat <lacht> <lacht> <lacht> wenn ich halte es bestanden. Der, nicht ich nicht weiß. Der Franz bringt Markus und die anderen Fahrgäste nach rund 35 Minuten gut hinauf zur Schafbergspitze. Bergheil ist jetzt nicht wirklich angebracht, weil wir sind ja mit der Bahn raufgefahren. Ihr Jingle Bells, wenn wir ja mit der Christmasbahn gefahren sind. Und jetzt geht's in die Hütte. Der Schafberg ist 1782 Meter hoch und hat auf der Spitze gleich zwei Gastronomiebetriebe. Das Hotel Schafbergspitze und das Schutzhaus zur Himmelspforte. Das Besondere, von hier her oben sieht man gleich fünf Salzkammergutseen: Den Attersee, Mondsee mit Irrsee, den Fuschelsee und natürlich den Wolfgangsee. Die Himmelspforte steht direkt am Abgrund vor der steilen Klippenwand rum ist die Luft schon ein bisschen dünn, nicht die ganze Rechnung, aber jetzt gibt es auf jeden Fall mal was zu essen. Jetzt werde ich ein Brettljause machen, Jungs. So, Marco, jetzt geht's los. Dann bringen mir das Brett. Ich bringe dir das Brett <lacht> Mit, für die, die Brettljause. richtig gutes Brettljause. Du hast Marco eigentlich, ich drinnen schon einmal, ja? Ja. Ah, hallo, ja. ja? Gut. Auf nicht, Nichts passt da heute. Ja, nein, nichts passt da. Die Zutaten habe ich schon, jetzt darfst du dich einmal überraschen lassen, was ich für mein Kamerateam als Zauberei mit was fange ich an? <lacht> Gute Frage. Du fangst an mit dem Schinken, Schinken, mit dem Speck. Speck und Käse. So geht's los. Dann, dann, dann tu du mal okay. was du tust und ich tue das Jawohl. An. Wir wollen ja schließlich nicht, dass die Hüttengäste wegen uns hungern müssen. Das wird ein Brettljasen à la Viertbauer. So, was brauchen wir noch? Einen Käse brauchen wir auf jeden Fall. Markus legt sich mit all seinen Kochkünsten richtig ins Zeug. Nach wenigen Minuten steht die Brettljause auch schon am Tisch. Schaut ja schon ganz gut aus, möchte ich jetzt mal sagen, oder? Hast du perfekt gemacht. Du warst zwar nie da, aber, oder nur selten, aber ich glaube, ich habe das trotzdem <lacht> Nein, <die haben's> <lacht> Nein, kann man nicht sagen. Wie viele Gäste habt ihr da herum in der Himmelsgefahr? So, vergrintert oh, aus? 2, 3, 400. Tag. Am Tag. Echt, wahr? ist auch winterbedingt, was der mit den Wanderer, weil du kannst von alle vier Seiten laufen gehen, nicht nur mit dem Zug. Und wir fahren in der Früh rauf, richten alles her. Mit 10 haben wir die ersten Gäste mit dem Zug und dann geht's dahin bis zum 5. Und dann fährt die letzte Bahn ab, oder? Wir fahren mit dem letzten Zug ab. Ist überschaubar um quasi. Um ja. ein halber 5, meistens so zusammenrahmen wir alles. Also. Mhm. Bis dann noch herrecht für den nächsten Tag, es geht. Was ist jetzt dein Lieblingsspeise? oder anders gesagt, was kannst du am besten? Ich bin ein klärender Koch, ich mache eigentlich alles. Wir ja. machen auch Bratelpartien, machen auch mit die Gruppen haben, dann einen Schweinsbraten einbauen. und das heißt, alles ja, sehr, nicht nur das kalte Zeug. ist sich lecker an. Ich glaube, mir werden das Ganze jetzt mal verkosten gehen, ich und mein Team, ja. Lass uns Sie denn Vater zu, oder? Nein, wir hauen noch ein bisschen was auf, weil es schon ein bisschen weniger. <lacht> Nein, dann bedien dich bitte, ich hab da alles vorgeschnitten heute in der Früh. Ich weiß ja, wo das alles liegt mittlerweile. Na, Gott sei Dank. Nach der langen Reise quer über den Wolfgangsee, der Fahrt mit der Schafbergbahn zur Schafbergspitze und dann noch die gut riechende Küche. All das macht dein Kamerateam auch richtig hungrig. So, schaut doch schon mal ganz gut aus, möchte ich mal sagen. Bitte schön, bitte sehr, bitte gleich. Das war eine Sonderausgabe von Hinter den Kulissen der Salzburger und jetzt, das muss uns so richtig schmecken. Am Wolfgangsee am Schafberg.